As a food and wine writer, I travel a lot, but during May and June, I always try to be here in Lower Saxony because of the white asparagus. We Germans are just crazy about this stuff and during those seven weeks before midsummer, it becomes our national dish. Der Unterschied vom weißen zum grünen Spargel ist, dass er unterm Boden wächst und dass man ihn schälen muss. So, what happens with all that? Daraus machen wir Spargelsuppe zum Beispiel oder einen Auflauf. Fantastic, so no waste. No waste. There's a lot of Asparagus here in Lausanne, huh? Ja, wir sind der größte Produzent in Deutschland. Und am liebsten essen wir ihn mit Sauce Hollandaise und jungen Kartoffeln. Oh, das ist delicious. In der Saison essen wir sehr viel Gemüse. Da ist der Spargel unser Star, alles andere spielt nur die Nebenrolle. So, here's a braise Wanne. Round and subtle wine. Cheers! Cheers. Bon Appetit! Mmh. It's such a fine taste. Genau, deswegen nennt man ihn hier auch das königliche Gemüse. That's a luxury we can have now almost every day.